Es passt schon, weil wir willen, man versucht jetzt natürlich aus dieser Urschuld, die wir ja offensichtlich haben, dass wir jetzt diejenigen sind, die die Welt retten müssen. Genau. Na? Total super. <lacht>